3, 2, 1. Und damit hallo und, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Scrap Challenges. Heute mal wieder mit unseren üblich Verdächtigen einmal dem Juli. Hallo? Hallo! Den haben wir den den Leon. Sorry, sorry, sorry. Heute aber sogar in einer Spezialedition, denn wir haben Gäste dabei. Da haben wir einmal hinten in der Ecke. Okay, Sie haben sich verpisst. Haben wir hier einmal <lacht> auf dem Sitz den Mr. JustCraft. Jawohl. Den man morgen, vielleicht morgen. aus den Kommentaren oder aus dem Stream-Chat kennt. Und wir haben Simon dabei. Guten Tag. Der gerade aus dem Busch rauskommt. Äh, ja. den man auch schon aus anderen Aufnahmen kennt. Und wir haben heute vier Kandidaten, die betteln müssen. Warte, eins, zwei, ja, genau. vier. Wir haben vier <lacht> Kandidaten, die sich betteln müssen. Aua. Und es wäre natürlich so einfach, wenn einfach jeder gegen jeden ist. Deswegen fangen wir an mit einem 2x2. Wir, wir haben erstmal zwei Teams mit zwei Leuten. Bis dann nur noch ein Team nachher übrig ist, das werde ich noch alles, alles neu erklären. Die Teams, die werden auch noch ausgelost. Jeder darf jetzt erstmal sein eigenes Fahrzeug bauen. Und äh, das Ganze wird auch stattfinden in einer Arena, die etwas größer ist als diese hier, aber in einer Arena. Aha. Und an Bauregeln gibt es beinerseits dieses Mal eigentlich keine. Also ihr dürft eigentlich Aha. alles verwenden, so viel ihr wollt, nur wie mhm. immer keine Stoßdämpfer, weil die Probleme machen. Wie gesagt, sonst okay. gibt es keine Baueinschränkungen, ihr dürft machen, was ihr wollt, so groß, so klein, so häufig, so wenig, wie ihr wollt. Ziel ist es nachher dann als Team natürlich das Gegnerteam rauszukicken, jedes Team wird, vier, wird insgesamt vier Leben haben. Sobald einer vom Team raus ist, ist ein Leben weg. Verpisst euch irgendwo in der Ecke. Viel Spaß. Ihr habt äh, drei Stunde zu bauen. Okay. Ey, das ist jetzt aber ein bisschen schlecht. Ich sehe Mr. Charles und es nie ja, ist niemand. ich, so. ich sehe seh euch ehrlich gesagt. Ja, wie sollt mich sehen? Ich bin hier hinten. Ja, ich sehe dich. Ja, wenn ihr auch rein. alle. Wenn ihr auch ich alle in die bin. gleiche Ecke lauft, ey. Was denn? Die Bauzeit fängt an. Viel Spaß. Tschüss. Oh. So, ja, was die Leute noch nicht wissen: ähm, Die Arena wird, wie gesagt, nun etwas größer sein, weil die kleine Arena ist, finde ich, ein bisschen klein für vier Leute. Vor allem je nachdem, wie groß sie bauen. Deswegen habe ich mir gedacht. Und dafür fahren wir jetzt einmal zu Juli hin. Ja, also hier zwischen den zwei Hügel hat es ja so einen braunen Bereich. Ich werde hier noch ein paar Holzteile hinsetzen. Äh, einfach so als Begrenzung. Und das wird die Arena sein. Wenn die über den Berg drüber geschoben werden, sind sie raus. Wenn sie hier über die Begrenzung rauskommen, sind sie raus. Die Standardregeln haben von der Arena nur eine Nummer größer und mit ein paar Schrägen. Ich denke, die Schrägen, die könnten... ...noch mal ein ganz interessantes äh, Feature mit reinbringen. Und ähm, dann gehen wir jetzt mal zu Judy in Channel. Ich sehe, er sie baut sehr klein. Fragen wir mal nach. Ich sehe, sie bauen sehr, sehr klein. Ich habe aber absolut keine Ahnung, was ich da baue. <lacht> das ist natürlich belastend. Das ist äh, mehr als belastend. Ich wollte so ein bisschen so ein Dings bauen hier. Aber ich glaube, das wird nichts. Mit so um Gaming-Slash-Racing-Stuhl. Nein, es geht nicht um das, sondern ähm, ich habe auch absolut keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Also, Moment. Wow. Okay. Nein nein, nice. nein, nein, nein, nein, nein, wow. nein. Nein, nein. Wow. <lacht> ja? Moment. Ich will das mal kurz erklären, ja? <lacht> ja. Ich wollte so ein Teil ich machen, was ich. Ähm, wo ich steuern kann, dass ich so, also so, so gut wie über dem Boden schweb, weißt du? Also einmal, dass ich normal fahre und einmal so, dass ich meine, meine Räder so anwinkeln kann, dass ich tiefer hm. lege. Hm, okay, ja. Aber ich glaube, das geht so nicht. <lacht> <lacht> ja, das musst Weil? du natürlich für dich rauskriegen. Ja, jetzt pass mal auf, pass mal auf. Ja, das ist, glaube ich, nicht so ganz richtig. <lacht> uh. So aber, hä? geht es? Ja, aber kann ich jetzt da überhaupt noch lenken, ich Idiot? <lacht> Tja, Fragen eines Meisters hier. Hast du sonst noch Pläne außer das Anschrägen der Räder? Äh, nein. Das ist grandios, ich hab... dann verpiss ich mich wieder. <lacht> ja, ja, tatsächlich, weil ich habe bis jetzt noch so nicht ganz verstanden, was wir heute eigentlich machen, ja. Deshalb baue ich jetzt einfach mal irgendwas, weil also ich weiß gesagt, jetzt immer noch nicht, an. muss ich. Es fängt an yeah. mit Team 2 gegen 2. Oh fuck. Ihr müsst die anderen rauskicken und dann das Team, was übrig bleibt, das kämpft dann um den ersten Platz. Äh, hast du einen Punkt? Oh shit! <lacht> Moment! Das stimmt noch nicht so ganz. Huch, warum bist du zu viel oben? Komm wieder runter. Ja, aber zum Beispiel, wenn es Leon in meinem Team wäre und ich würde Leon ja. rauskicken. Ja das, ist dann wie wie das, das ist ja, das ist dann wie ein Eigentor. Ah, okay. Eigentore, Mensch, kenne ich gar nicht. <lacht> ja, überhaupt nicht. <lacht> äh, dann gucke ich mal bei den anderen, Aber ob die... Jetzt gucken, wir, jetzt gucken wir mal, Moment, ich mache mal hier kurz den Test. So. Eins. So, jetzt. <lacht> <lacht> <lacht> äh... Moment. Moment. Ich bin mir noch nicht weit genug unten. Also, das hat eigentlich äh, nichts gebracht. <lacht> ja, grandios. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir spaßeshalber irgendwie Schubdüsen nach unten mache. Mhm. Ähm, also, eigentlich Schubdüsen in jede Richtung. Das heißt, Schubdüse, dass ich mal kurz abheben kann. Dafür ja. muss ich ausbalanciert sein. Mhm. Und Schubdüse auch, die mich an den Boden drücken, dass ich halt schlecht irgendwie schlecht ähm, aufgehoben werden kann genau genau das sind mhm. so meine Pläne mhm. okay okay alles klar jo, ich guck mal bis weiter denne. bis Dene gucken wir mal hier, hier bei JustCraft das ist ja hier gleich nebenan ui, ui, ui. Leon's Fahrzeug okay kraft ist zumindest mal ein bisschen größer hat ein paar mehr Räder und dann sonst ist unfassbar hoch finde ich schon mal. Hat aber Pistons. Da kann in die, das da sieht, sieht aus als wenn er noch höher kann. Hallo, Ich sehe, du hast ausfahrbare Räder in die Breite also in die Höhe. Jo, äh, jeweils mhm. sieben. Und zwar das Ziel dabei ist es, das, dass genau, wenn mir mal die Genau, wenn jemand kommt, äh, der, sage ich mal, mit gefühlten 500 kmh auf mich zukommt, dann könnte ich das einfach <lacht> ausfahren. Und dann, könnte ich, dann fährt er einfach in der Mitte durch und am besten noch aus der Arena. Das Problem Boah. ist nur, dass ich irgendwie gerade ein Problem habe, das zu verbinden, weil irgendwie die Anzahl hier voll ist. Aber ich gucke da nochmal, das müsst ihr endlich hier hinkriegen. Ah, warte mal. So. wegen dem Aufrüsten des, des Sitzes. Ja, Hochrüsten, einfach bis auf 5. Ah, ja, okay. Ja, jetzt. Ich musste gerade tatsächlich auch schon äh, das abreißen, weil mit diesem Aufrüsten habe irgendwie das Hinterrad gebackt. Okay. Äh, aber jetzt müsste es eigentlich alles funktionieren. Mhm. Ja. Ich frage mich, ob das auch also, ein, ein neues Feature ist jetzt mit dem Aufrüsten, weil das habe ich zumindest vorhin noch nie gesehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich es so gut finden will oder soll. Ähm, ist es ergibt ist Sinn natürlich. <lacht> genau, sagen wir mal so. So. Weil ich habe mich gerade die ganze Zeit ja. gewundert, warum denn nicht verbinden. So, und dann müsste man hm. die jetzt eigentlich hiermit verbinden können, dass man immer ganz schnell. So, hey, ich guck, ich guck mir das mal von. Soll ich mein Fahrzeug da wegnehmen oder? Nee, hey, alles gut. Ähm... Du hast deine nicht okay, alles... du, du hast noch eine Achse Ähm, <lacht> <lacht> <lacht> um, Ja, aber sonst. Aber warum ist die. Warum ich... Die ist doch auf. so äh, soll ich auf 7 setzen? Oh ja, das wäre wir gut. So. Facts. Und sondern kann oder, ich oder hörst die Geschwindigkeit überall auf langsam. Okay, du hast überall auf langsam ich mich, ich glaube ich bräuchte größere Räder. <lacht> also Balance da habe ich kein Problem mit. Ui, so, das hat schon mal Windlosen geklappt. Mit. Ich bin unter Dete durchgefahren. <lacht> so, man müsste jetzt halt nur äh, irgendwie den Motor mal hier ein bisschen Ui. hochrüsten. So. Lol, okay, das heißt man muss jetzt alles einzeln auf Upgraden. Ja, das kann cool. schon so ein bisschen nervig sein. So, ja, aber okay. jetzt müsste doch ja, das. Okay. Oh Gott, Yo. er macht jetzt auch schon... Oh Gott, oh Gott. Was, was sind das für ja, er macht schon andere Geräusche. Was sind so, das? aber ich glaube... Oh, Respekt. das packt's. Die das sind jetzt keine Dieselmotoren mehr, das <lacht> Der neue Motor hört sich an wie Chewbacca. <lacht> aber ähm, es sieht auf jeden Fall, ich sag mal in dem Sinn, interessant aus. Packt ich dann noch mal, die Plattform, ja. Ich bin mal gespannt, ob und wie du da von dem Feature da äh, Gebrauch. gebrauchst. Oh, äh, sind ja. nur bei dir die ausgefahren? <lacht> ähm, Nee, das wollte ich dich auch gerade fragen. Also, Bugs sind definitiv noch drin. Das, hast du sonst noch irgendwelche Pläne, irgendwelche Ideen? Äh, irgendwelche... Ja, vorne soll so eine Art Rambock noch dran, damit ich mhm. wenigstens ein bisschen aussehe, dass es, das Ding etwas hat. <lacht> ah, okay. Also mehr Schein als Sein. Ja. Also äh, so, so ein bisschen abschrecken und halt äh, diese Notfallmöglichkeit, die ich jetzt eingebaut habe. Und ja. die Lenkung muss ich noch machen. Mhm. Vielleicht kann irgendwas... ich mir auch Schubdüsen noch vorstellen. Genau, irgendwas mit Schubdüsen, um dann auch äh, Leute rauskicken zu können mit Power oder so. Das ist gar nicht mein Ziel. Also mein Ziel das ist es ah. glaube ich eher so ein bisschen äh, im Hinterhalt. so ein bisschen. Einfach gucken, dass du drin bleibst und nicht, und die anderen korrekt. rauskicken lassen. Okay. Ja. Also ich vermute zumindest mal, dass ich damit recht weit kommen könnte. Jo. Ja, gut, dann äh, lasse ich dich mal wieder. Jo, alles gut. Viel Spaß noch beim äh, Studieren. <lacht> ja, der, danke äh, deiner Pistons und äh, viel Erfolg noch. Ich sehe riesige Reifen. <lacht> Ich bin gerade hierher gekommen, ich habe das riesen Ding da gesehen habe mir gedacht, Alter, what the fuck, der wird einfach dreimal die Größe der Arena haben und habe gerade gesehen, oh, da ist nur die Mauer. Ja, es ist sicher. Ist auch unterzeichnen so mit äh, den... Ja, Punkt. Es geht ab, Lenk einfach mal, das <lacht> Ding ist so wobbelig. <lacht> okay, ich glaube, die Motoren müssen noch ein bisschen angepasst werden, oder? Ja, aber das ist auch nicht mein Fahrzeug. Ich habe das anfänglich gebaut zum Nach... Ah, also das war das zum Testen, oder was? Ja, so ungefähr. Okay. okay, und das ist dein aktuelles Fahrzeug jetzt aber? Dein ja, und mhm. der, der Fakt, dass wir Kolben nutzen dürfen, oh. haben eine Idee gebraucht. Aber äh, jetzt ja. mal zu deinem Fahrzeug. Was ist dein Plan? Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, ich werde einfach so bauen, dass man unter mir durchfahren kann. Im Endeffekt, weißt du? Weil du sagst, es gibt keinen Begrenzung, also kann man auch unter mir durchfahren. Genau, es gibt keine Begrenzung. So, wenn man unter mir durchfahren kann, kann man nicht, nicht aus der Arena schieben Ich würde natürlich auf, ähm, auf, auf, auf einen gewissen Menschenverstand äh, hoffen, baut nichts, was tausendmal tausend Blöcke groß ist, weil das ist ein bisschen groß für die Arena. Also es sollte ich schon passen in die Arena, aber sonst gibt es keine Begrenzung. Wenn du 100 Schubdüsen willst, dann baust du 100 Schubdüsen. Du musst nur mit denen klarkommen. Ich meine, es wäre sogar, wär sogar fast ein Schlau, wenn ich Schubdüsen zum Hochheben nehme. <lacht> Jetzt einfach, ich einfach, einfach, einfach wegschweben. Ja, die Idee ist nicht schlecht. Du lässt die anderen unten falten feil, und du schwebst drüber und guckst dir das an. Ja, wenn ich nicht rausfliegen kann, kann ich nicht verlieren. Das stimmt natürlich, ja aus Raus ist man, ja, ist sobald man außerhalb von der Arena den Boden berührt. Na dann, lass ich dich mal deinen Unfall machen. Äh, man sieht sich oh. nachher. Ne? So, gehen wir zu Simon. Simon sitzt hier hinten in der Ecke. Hinter dem Berg. Ich, ich hoffe mal, ich komme hier hoch. Ja, sieht gut aus. Okay das sieht mehr nach Abwehr aus. Mit ein paar Stützräder vermutlich zum äh, nicht umkippen. Kann ich mir gut vorstellen. Du, bei dir, bei dir sieht's aus, als wenn du volle Power gibst. Ja, würde ich auch einfach mal sagen. Mhm. Ich habe noch nie gebattelt in diesem Spiel. Ja. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass es einfach drauf geht hier in dem Spiel. <lacht> einfach Power, die Leute rauskicken. Ja, so, so sehe ich das auch. Mhm. Und überlege, ob ich die Reifen hier oben ein bisschen mehr ran platziere, Damit ich hier unten nicht so in der Breite so ein Riesending habe. Weil die Reifen sind aktuell dafür da, dass ich die umkipp. Ja, Stützräder habe ich mir schon gedacht. Ja, okay. Ja, das ist richtig. Ich weiß mhm. halt nicht, inwiefern die halt gefährlich werden. Deswegen. Okay. Überlege ich mir da gerade eine Alternative. Und hier noch so Stangen, die du auch. Äh, okay. So. Aufbocken. So umdrehen, wenn du stehst, oder <lacht> genau und ja. zack. Ich kann auch fliegen, wenn ich das will, denke ich mal. <lacht> Ein Vogel du musst du schnell genug sein. Ja. <lacht> ich ich hast... nehme an, es geht halt wieder in, in völlig verschiedene Richtungen bei den Leuten. Äh, ja. <lacht> ja, also teilweise gleiche Ideen, aber ganz andere Ansätze oder Herangehensweise ist, ist finde ich ganz spannend hast du auch noch irgendwas abwehrtechnisch noch geplant Irgendwie? weiß ich noch nicht okay, erstmal nicht ich erst denke erstmal dass ich durch meine mhm. so ballern und dann gucken genau erst erstmal erstmal der Angriff und dann schauen wir wie man sie verteidigt ja. ich habe jetzt festgestellt ich bin durch das Fahrzeug doch relativ wendig tatsächlich ja? wenn ich die Düsen hinten nicht einsetz <lacht> Ja mit den mit den Düsen hinten wahrscheinlich geht es nur in eine gerade Linie, oder? Ich gehe mal davon aus, dass mit den Düsen halt ein bisschen schwieriger wird, aber. Du hast Moment, 5, 6, 7, du hast 8 Düsen auf fast volle Power. Ja, das ist richtig, aber das Jawohl, kann ich dann ja. entscheiden, wenn ich sie brauche. Ja klar. Ich denke mal, ich denke mal geflippt werden wird halt einfach mit dem Ding schwierig. Mhm. Ich habe auch versucht, die die, die, die, Turbo, äh, die Schubdüsen nicht nach hinten zu setzen, weil je mehr dahinten sie sind, desto mehr mache ich die Rakete und gehe nach vorne hoch. Deswegen ist das Fahrzeug ah. an sich hinten höher als vorne. Sieht ah, okay. zwar ein bisschen albern aus, allerdings so. genau, ja. hat das halt Gewichtgründe. Das habe ich bei meinem ersten Fahrzeug auch gehabt. Also, da fahr den den schönen Fahrzeug Fall, das ich zwar nicht gewinnen, aber... Mhm. Dann gehe ich mal gucken, okay. was Judy macht da. Ey, Juli, was auch immer du da machst, unterlassen. <lacht> ich ich glaube, ich bin's doch nicht. Okay. Weil ich habe jetzt die Lex auch. Huh. Also, ich glaube, ich bin das nicht. Also weil am Anfang dachte ich... war gerade ganz hinten bei Simon, der hat nichts gemacht und plötzlich ging es mit den Lex los. Also, keine Ahnung. Ja, das, das war tatsächlich ich, aber jetzt bin ich gerade... Also, ich bin gerade am Lackieren, aber ich habe die Lex gerade auch. Okay. Du bist am, am Lackieren, das heißt, du bist fertig mit dem Bau? Ich bin eigentlich soweit fertig, ja, und okay. bin eigentlich zufrieden. Was hast n... du? Hatte ich ja vorhin noch gar keine Idee. Ah, ja, easy, jetzt Alter. Du musst aus. jetzt hier. Ge äh, ja. ui, ui, ui, ich hab ui, ui, einiges gebaut, ja. ja Sechs Knöpfe, sechs ja, ja. Knöpfe, sieben Knöpfe. Und den achten hast ja. du verwendet. Boah. Ja, den achten brauche ich wegen dem Ausgleich. Damit es rechts und links symmetrisch ist. So. Sag mal, Wegen dem hier. Oh. Moment mal, hast du Schubdüsen einfach? Aha. Hier. Das heißt, ich bin komplett ausbalanciert. Das ist ja mal geil. Okay, ich bin. Ja, okay. Oh, oh, bist, oh, du, oh. Bist, bist du mal auf eine ja, schräge okay. kommst <lacht> nee tatsächlich nicht, weil dann habe ich das. Ah, okay, du hast auch. Okay, das ist ich auch hab wieder alles. Noch. Und, Und das du. kann ich auch noch. Ich weiß zwar nur nicht, warum, ah, du aber ich kann es einfach. Okay, du kannst auch noch zugreifen. Ja. Qu quasi wie so, wie so ein Käfer kannst du vorne zugreifen. Genau, okay. ich mache so und dann hoffe ich, dass ich sie rausschieben kann. Okay. Irgendwie. Mhm. Äh. <lacht> äh. Das sehe ich jetzt erst. Was? <lacht> Mit den Rädern? Ich hab, nein, ich hab mich, ich bin vorne breiter wie hinten. Ach von den Rädern. Mit den Rädern. Das, Block, ich, das ja. sehe ich jetzt erst. Ja, mein Gott, wenn es passt. <lacht> Hä? Ich hab doch alles gleich gebaut! Hä? Ja. Jetzt ist Juli verwirrt. <lacht> so, Timer. Timer ist vorbei. Okay, dann. Da muss drei, zwei, eins. Vorbei. So. Okay. Also, Leon hat... Ja, beschreibe es was mal. Was ist das? <lacht> Dein Kopf sieht man drauf. Habe vier Räder. Ey, ach, mach willst du? Und ich kann das hier. Mhm. Ach du Scheiße. Es ist natürlich, es ist natürlich... <lacht> jedem Ey, da frei... schon nicht lackiert. Es, <lacht> <lacht> ja. es ist natürlich jedem frei überlassen, das von seinem Fahrzeug zu zeigen, was er möchte. Ja. Wenn es Features Alter, gibt, Leon. erst während Leon? des Kampfes ja. nutzen wollte... Dann... Fahr mal bitte in den Kreis. Was? Fahr mal bitte in den Kreis. Okay. Alter, brauchst du bis Buxte die Rude bis da einmal rum bist, okay. Nee, bis Buxte du die Wer wäre das Wer wäre das nächste? Ich hätte gesagt, einer der zwei Gäste, ich zeige jetzt das Fahrzeug. Soll ich oder? Simon hat schon aufgehoben. Oh, okay. Ja, dann. Ich Ach du Alter! Ja. Eif. Uiui! Da hat sich auch, hat sich auch, auch noch ein bisschen denn? was getan. Was ist das denn? <lacht> ja. Alter, yes. wie hört sich das an? Was hast du für einen Motor verbaut? Das ist der neue Motor? Ja, das ist der abgegradete, den hab ich auch. Ich Ach, auch. Was zur Hölle? Ups, <lacht> <lacht> das ein zweifacher Sitz? Nee. Ich glaube, wenn du Schub gibst, dann ist es weg im Auge. Weil für, ich was sind sehen, die, was für was, was, was, sind, was sind die, die Reifen, Reifen da, da oben? Oh. Ich glaub, ich glaub nicht als Reifen. Reifen. Oder so, ja. Wenn er, wenn er umkippt, wenn er umkippt, kann er sich wieder. Ja, oder Alter, wenn der. der eben nicht umkippt. Ach, da ist, eine, ist da nicht eine, wie heißt es dran? Bearing. Ja, ja. Alter, Simon hat einfach das Fünffache von mir gebaut. Ja, au, dann, au, zeig mal, dann zeig mal zeig jetzt mal, Judy. Wir hatten ein Radio, das hat sich voll cool Ja, hier. Ist so, das ist <lacht> Judis ja. Fahrzeug. Judys. <lacht> Wo ist denn das? Hinter der. vor oder hinter dem Holzhaufen? Ich sehe das Fahrzeug nicht. <lacht> Ach du <die lacht> Scheiße, was hat der du Duden verbaut? <lacht> so. Ja. Ja, das ist, das ist Judis Fahrzeug. Willst du was dazu sagen? Ja, das ist aus Holz und es fährt. <lacht> okay, so. wunderbar. Danke für die Informationen. Warte, guck. Guck, so und so, es fährt. Vorwärts und fährt, oh, also, wunderbar. Ich Bayer. glaube, damit ist genug gesagt. Okay, dann haben wir noch JustCraft, der soll der auch noch sein, jo. ich hoff, seine Kreation so, sein zeigen kann. Ich glaube, war... ja, ich grund... die... war... Warst du <lacht> der Lecker? Yo! <Jo. lacht> du heilige Scheiße! Okay, also... Das, nico Soll ich Niko zeigen? Alter, nico? Das, <lacht> das erkenne ich aber auch nicht noch <lacht> Alter, what? Yo! <lacht> <Das> was? Sei... <lacht> Alles ausfahrbar. <lacht> äh, natürlich nach der typische Schallknüppel, den braucht man. der macht nichts. gar nichts. So, äh, jetzt kurz kurz noch an die Zuschauer: Wir werden dann jetzt äh, wegen der Lex, wenn wir kurz die Welt nur mal neu laden. Es haben ja alle ihr Fahrzeug neu äh. gespawnt, bei außer Leon. Leon, habe ich aber gesagt, er hat ein zweites Exemplar gebaut, also das ist alles gespeichert. Wir laden die Welt einmal neu und äh, begeben uns dann in die Arena. Die Grenzen des, äh, der Arena sind unten auf dem Boden durch diese kleinen Blöcke da, wo Simon gerade steht. Markiert, ah, wenn, ja, ihr, okay. wenn ihr da drüber seid und dann den Boden berührt, seid ihr raus und dann überall drumherum, wenn ihr über die Klippen hinaus geht, seid ihr auch raus. Jetzt äh, werden nur ganz kurz die Teams ausgelost. Was mache ich da? Okay, ich schreibe Juli, sag mir eine Zahl von 1 bis 100. Äh, boah, ich nehme die 69. Das Kraft, sag mir eine Zahl von 1 bis äh, 100. Gegen Was halbe Zahlen auch? <lacht> nein, nein, nein. ganze zahl Wie viel 37? War Schmutz, 37. Schmutz. Simon, eine Zahl von 14, 1 bis 100. 14. Die 14. Und Leon, eine Zahl von 1 bis 100. Aura 51. Die 51, so. Wir haben die Teams 7... <lacht> wow. Simon okay. und Justcraft, Simon, ja genau, Leon Simon, und genau die zwei, die zwei, die, zwei, die zwei kleineren Zahlen mit den zwei größeren Zahlen habe ich nämlich vorhin gesagt. Oh, yeah. <lacht> oh Gott. Gut, also wir haben die Teams Justcraft, Simon und die <lacht> Leon. Jedes Team hat vier Leben. Jedes Mal, wenn einer von aus einem Team raus ist, verliert das Team ein Leben. Das Team, was nachher übrig bleibt, das macht dann nachher ein Battle 1 gegen 1, 1, gegen 1 ähm, für den ersten Platz. Und äh, ja. 3, 2, 1, go! Ja, kommt man hier ja, hoch, wa? Ja, just, kommt just und, just ja, und Simon mal sollten hoch. sich natürlich nicht ich, gegenseitig jetzt rauskicken. Ich, ich kann euch genau zeigen, wie weit ich komme. Und zwar hier <lacht> Schluss, weil da geht es euch auch. Moment. Oh, das war jetzt nicht so gut. <lacht> Moment. <lacht> Easy. Ich bin weg mit dir. Ui. Ja. Da gehen die ersten anderen los. mal versucht den Leon abzuholen. Nein. Kommt aber gerade so. so nicht über die Kante rüber. Schatzkopf ist offen. Hier ist Leon. Nein, Leon. Meine, und Leon, Leon ist raus. Leon, ist Leon war hier raus. Ja. Mir, Leon war und? Juni! Leon Wie war boom. raus. Leon war raus. Alter, Leon, was bist du eigentlich für ein Mongo-Gesicht, Mann? <lacht> 3, 2, 1, go! Oh, Juli, <lacht> Juli! <Judy. lacht> oh, oh, oh! Oh! Oh! Und. Hatten Ja. Mm. <lacht> Alter! <lacht> Juli, was machst du denn, Mensch? Mit dir kann man auch gar nicht arbeiten, ey! Ich oh, habe oh, oh. 6 gedrückt anstatt 5. <lacht> oh Gott. Ey. Dann äh, es steht 4 zu 2 für Team Just Grow. Ja. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go! Ja, erstmal weg. hier. <lacht> <lacht> Judy flippt Lash ein paar Mal. Der flippt nach ey, hey, hey, hey, hey. Lass mich mal hier bitte Leon Ruhe, ja. Leon bleibt da oben stehen. Oh, nicht ins Leon, man ich muss sich auch bewegen. Noch langweilig. Ich gehe erstmal weg. Oh, Alter, Simon. Du, die fliegt wieder. Oh, die Steuerung, Leute. Ein Leon, ich würde sagen, ich würde sagen, in 30 Eddie. Sekunden musst du runter. Okay. Okay, langweilig. Hey. Ah, Simon. So, jetzt kommt Leon das auch nicht. noch dazu. Simon. Geht erstmal auf die andere Seite hoch. Simon. Ich komm dann nicht hoch. Ja. Komm runter. Simon! Oh nein! Ja. Oh nein, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal! Nee, das sind die falschen! Das sind die falschen! Die sind so schwach! <lacht> nein! Oh. Lass mich, lass mich ja. Oh! oh. Okay, Judy konnte sich schon wieder befreien aus. Äh, Sex! Simon! Oh, oh! Judy fliegt! Und. Ich ja, hab's Und landet! Touchdown, das war's! Oh Gott! Es steht 4 zu 1 für Team Just Go! Julia, ja, was du? Ich, ich hab nicht. die sechs gedrückt, weil also ich Angriff machen da haben, weil ich da, da haben diese diese Teile von Simon, glaub, gerade echt gute äh, gute Arbeit geleistet. Ja, Juli ist einfach drüber. Die Rampen, oder die Rampen oder die Räder? Ja, die Rampen. Der Juli ist hey, an, Oder ist, bist du nicht an Simon reingekommen? Weiß ich nicht, ich hab mir jetzt geleckt. Hä? Wie ah. bin ich nicht an Simon reingekommen? Ja, ich dachte du du bist an Simons Rampen gekommen <lacht> und du bist dann hochgeflogen ins rampen ich, bin... nee, ich habe Angriff gemacht auf Chascraft. Oh, ja. Warte ich habe hab so fast einen Aufstellmechanismus. So. Das mir beeindruckt von mir selbst. Wollt ihr wieder alle neue Plätze oder seid ihr so zufrieden? Ja, äh, ich muss jetzt mal aufstellen. Julie äh, <lacht> <Ich lacht> ja. ich, ich ja. ist sicher zufrieden. Moment. Ja. fliegt Fäge. wieder, das ist immer gefährlich, aber okay. <lacht> okay, ich muss neu aufstellen. Guckt erstmal ja, in auch. die Gegenrichtung und hat sich rausgekriegt. Hm. Ja, okay. okay. Hat das Ding hier gepackt? Kann man rein, Scrap born Ja, geht rein. Hier äh, ist, das ist das okay, ja. weil Ich, ich habe oh, so einen halbwegs vorne. geraden Stein gefunden. Also äh, Stein, ist ja, Stein, auch ist nicht Stein ist außerhalb. Der Stein ist außerhalb. Oh. ne Stein ist in Nürnberg. Ist dann nicht ja. auch feucht? Ja, das ist auch feucht. Nee, ah. feucht ist bei Nürnberg. Das ist auch auch ein Stein. Warte, ich komme mal wieder runter. Augenblick. Oh Gott. Das halt kommt hinterher. Oh Gott. <lacht> Ey, wo, wo ist jetzt eigentlich die Pistenwalze, was ihr braucht? Stell dir mal vor, Pisten das Ding wäre voll mit Propangas. Ja, die Pistenwalze. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> mit Sprengkraft. Frag, frag, frag Nico, was die Pistenwalze ist. Ja. ja, ja, die, die, die, na, die, ja Pisten, die Pistenwalze ist in, Lu Pisten, Pistenwalze ist in Luxemburg selber. halt wohl echt wichtig zum Skifahren. Die, ja. Kannst du kannst in Luxemburg schiefern? Ey, Craft nee. willst du mich Gleich. eigentlich verarschen, verpiss dich mal. So. Ich muss wenden, ich komme nicht weiter mit dem Fahrzeug. Seid ihr alle als auf 5 Meter in die Luft. Nicht so da nicht. ist Leo. Judy, da ist so. Just Hier vorne ist Simon. Oh, er sieht in die Hand. Okay. Nee, hallo. Sagen, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ich gehe in die andere Ecke. <lacht> ich sag, ich bin zu nah. Leute. It <lacht> just hey. mir viel zu nah. Nein, nee, dann gehe ich werde hier. Also. Also verscheißt die andere. Es steht 4 zu 1. Es ist Matchball für Team Just JustGrow. Äh, es wäre natürlich super, wenn okay. die Gäste hier gleich beim ersten Auftritt gewinnen. Das wird ja, weil jetzt die sind halt das sind halt auch Profis. Das werden, das werden wir jetzt sehen in der nächsten Runde. 3, 2, 1, go. Okay, niemand bewegt. JustGrow geht Richtung Sieh Juli. Sieh mal, wir warten einfach. Okay, Hi. Okay. Juli fliegt einfach. <lacht> Hey, ich war doch Ach, so Simon ausbalanciert! Putzelt, <lacht> Simon putzelt den Berg runter. Ja. Leon, Ein weißt du, ne? Kann ich mir kurz helfen? Ja. Warte, ich schieb dich weg. Die, es, liegen, es liegen beide auf dem Kopf. Oh, nein. die letzte. nein, nein, nein, nein, nein, nein, Alter, lecke die leck leck, Alter. Leon liegt auf der Seite. Judy konnte sich befreien <lacht> also, und geht ey, jetzt auf den war... Angriff. Nein. Ich, ich sehe nichts. Geht nix. wieder mitten rein. <lacht> uh, so, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Leon nein. Leon, jetzt Leon, fangen Leon, die drei Leon. an, wie im Karussell zu drehen. Leon, Leon liegt ich, einfach ich auf, auf der aus. Seite und macht nichts. Leon. <lacht> What the fuck, jetzt leckt's krass. Warte, du ich Just hab's gleich, Craft, ich hab's gleich. Just Craft spielt. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Alter, Leon versucht sich oh, aufzustellen, scheint aber darin <lacht> nicht unbedingt äh, zu erfolgen. Juli konnte sich befreien, ja, geht natürlich. aber wieder auf JustCraft drauf. Hä? Oh, Hä? oh Simon, das greift an. An. Simon greift Leon an. Hallo. Simon greift Leon an. Kann ich, ich Leon jetzt nicht jetzt einfach rausschieben? Ich müsste Leon da einfach rausschieben können, ja, oder? Ja, oder mach ich jetzt. <lacht> da liegen sie beide. Nein. Hä, wo ist mein anderes Ding? So, Le Juli konnte sich wieder aufstellen. So, oh, ich bleib Le da viel stehen. Leon liegt immer noch auf dem Boden. Nein, <lacht> nein, Oh, just hat Leon gerade wieder aufgebaut. Nico, uh, wie cool. Juli jetzt nicht die 6. Nein, auf keinen Fall. So, Leon fliegt. Leon, Le Leon, Leon, Leon guckt sich das von hier Hallo Simon. An. Alter. Komm, wir wir, wir, wir rausquetschen. Raus. So, oh, Angriff, Angriff von nein. Simon. Leon, Alter Leon, und, Leon, Leon, oh, oh, Leon, Leon ist, Angst, Leon ist aber da. in der Nein. Arena, Nein. ich brauche mal Hilfe, weg da, also die scheinen sich, <lacht> also die scheinen <lacht> also <die> Schein <lacht> sich crashig <lacht> also <die> Schein <lacht> zu amüsieren, ey, Juli ist gerade einfach gegen, hat ja. mir abgeprallt, <lacht> ja, oh, ich ein Griff von Simon, ein Griff von Simon, und Leon ist raus, Oh die, Shit. das war dann <lacht> das ein, eindeu ein eindeutiges Ergebnis für Team oh, Just Gott. Go. <lacht> Oh Gott, ich bin ausgestiegen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch in die Einzelkämpfe <lacht> über und Sex. gucken ein. Hui! Und gucken, äh, einen ein Hui. Ersten, noch einen ersten Platz zu finden. Dafür begeben wir uns wieder zurück in die andere <lacht> Arena und äh, wir sehen uns gleich oh. wieder. Dann würde ich sagen, Simon und Justcraft, ihr habt alle beide drei Leben. Und der Erste, der die drei Leben verliert, ist dann Zweiter und der andere ist logischerweise Erster. Ich würde sagen, für die erste Runde, 3, 2, 1, go. So, Justcraft, Justcraft baut erstmal aus. Oh, oh, oh. Ist das der... Da? Oh, oh. oh. Wollt grad, wollt grad sagen, oh, ist, war das oh jetzt Gott. ein Problem? Oh, ich oh, bin Simon steigt Simon. aus. Simon steigt aus. Das fest. wäre jetzt die Gelegenheit von Jazzcraft anzugreifen, aber nicht, er kann fest. leider nicht. Nein! Nein oh. <lacht> er, er hat sich auf Simon aufgedockt. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wer Simon, kann, ich daraus, einfach raus. Wer sie, kann daraus mehr Gewinn ziehen? Simon! Oh Gott, ich hänge So, fest. sie haben sich wieder befreit. Nein. Nein, Justcraft geht in die Ecke, das sieht nicht gerade gut aus. Jetzt muss Simon ihn eigentlich nur noch ausschieben. Da, da. Ja. Simon. Simon kommt aber auch, Am auch nicht denke, es ist ich das immer noch die Schwerkraft. Simon. <lacht> okay. Oh. Simon. Jetzt, Jetzt, nutzt Simon, die Düsen. Simon. Schieb ihn raus. Schieb ihn raus. Jetzt nutzt er. Jetzt ist wieder auf mir drauf hockt. Doch, einfach rausschieben. Fahr einfach raus. Ja, ja da bin ja, ich draußen. Da ist er auf Boden. Justcraft kommt gerade, glaubt nirgendwo auf den Boden. Nö. <lacht> Der ist komplett aufgebockt auf sich. Oh, naja, naja. Äh, ich hätte gesagt, äh, JustCraft ist man die früher unfähig, oder? Nee, ich, doch kann ich den Boden berühren. Ich kann aber auch. Warte. Also in meinen Augen kann oh. JustCraft sich bewegen. Ah! Oh! Nein, oh. Nein, oh! Jetzt nein, liegt JustCraft auf dem Kopf. Problem. Und. Oh! Oh! Oh! Oh! Er springt und, <lacht> und hüpft nein. raus. So! Das war das erste Leben von JustCraft. Seid ihr auf Position? Jo. Okay, dann ja. würde ich sagen, nicht lang schnacken. 3, 2, 1, go! So, mal gucken. Einfach ja, was. Oh! JustCraft fällt wieder seine Reifen aus. War mhm. diesmal aber zu langsam. Kann sich aber wieder. Kann sich oh, aber wieder. Oh, oh just, die Piste oh, ist Pisten... in Simon drin. Die PA ah, konnte sich aber wieder lösen. Okay. Okay. Oh man, ja. JustCraft setzt sich schon wieder aufs. Und jetzt <lacht> sitzt ja, wieder auf Simon rauf, nein, ja. Nein, nein, Wie? Oh. Jetzt sitzt er komplett <lacht> auf Simon rauf. <lacht> Was kann Simon tun? Ja, hat Ja, weg. noch weiter, oh. noch weiter. Ja? Schöne Aussicht von hier oben. Nein. Oh, oh, oh. Chatzkraft, dein Arschloch wurde nur nicht gestopft. <lacht> ja, ja, jetzt bist du drauf. <lacht> also wir sind... Ja, jetzt Beweg dich <lacht> mal bitte. <lacht> Also ich, ich würde gerne mal runter. Könnte. Wenn das er äh, könnte heute noch ein Auto wie wär's, Wie wärst du mal mit äh, Reifen zusammenfahren? Dann kannst du bestimmt wieder fahren. Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Nee. Oh, er fährt die Reifen zusammen. Hat sich ja, jetzt auch richtig fixiert. <lacht> oh. oh. Da ist er gerade an die oh, Brücke. Oh, gekommen. Oh, oh, oh. Ich glaube, da ey, hat sich die Zahnbälle zusammengepackt. Das <lacht> war die Antenne, ey, Ich sehe <lacht> Mal gucken, Moment. Sie oh. Ja, Simon, oh. Simon, Simon, oh, oh, oh. sieht die also Chance. Also ich berühre nicht den Boden, sagen wir mal so. Also du berührst den Boden, aber du bist mit dem Sitz noch drin. Jetzt nicht. Oh, die Fahrzeuge sind wieder gelöst. Nee, nee ich hänge nee. immer noch am Fenster. Für. Simon, jetzt rückwärts. Ah, jetzt Fenster. rechts, rechts, rechts, rechts, rechts. Gegen Lauf jetzt nicht... zu Oh, Justcraft konnte den Angriff gerade abwehren. Oh, oh, ja, sehr gut. Oh. Jetzt sind sie wieder gelöst. Alter, jetzt. Hier ist ein, Reifen in, dem... hier ist ein Reifen in meiner Fresse. Hier ist ein Reifen. Alter. Jetzt liegt Justcraft. Das... Oh, jetzt haben sie sich platziert. <lacht> ja, ja, ja. Ich habe nichts gemacht. Ja. Ja. Oh, jetzt sind sie, jetzt sind oh. sie wieder. Und das Kraft hängt in der Brücke. <lacht> <lacht> Wurde aber wieder gelöst. Kompliziert, <lacht> ey! Simon, Simon hilft ihm einfach. <lacht> ja, genau. Simon, Simon so, ist ein freundlicher. Jetzt, jetzt stehen wieder beide und oh, das oh, war es Falsch, hat hat geschoben, geschossen, geschossen. Ja das dachte ich mir vorhin auch es die ganze Zeit. Geschoben. Ich hab ihm immer 6 gedrückt irgendwie. Aber es hat keiner Ach. wirklich. Aber es hat keiner wirklich die Power, den anderen rauszuschieben. Naja, aber da war doch ein schöner Regenbogen hier <lacht> ja. da dran. Ja. Oh, oh, oh, oh, oh, oh! Und Just oh, yeah. oh. das kommt jetzt raus! Das. Es steht jetzt 3 zu 1 für Simon. Matchball für Simon in 3, 2, 1. nein, oh, der rollt schon! Sorry, sorry. Okay. <lacht> no. Oh nein, jetzt so. sehen wir das gleiche zum dritten Mal. <lacht> Das wird was, das wird was. Ich hab's ein Blut. Okay. Ja, Nico hat den Blut. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich. Oh! Oh! Oh, oh, oh, oh, oh, oh! Ist es raus, ist es raus, ist es raus? Ah ne, ein Millimeter, ein Millimeter fehlt für den Sitz. Jetzt ist aber raus. Jetzt ist es raus. Nein, wir berühren nicht den Boden. Doch, doch, hinten am Hügel. Ach ja, fuck. Mit den. Was ist das? Oh! Oh, die Räder. Rena. Hier runter von mir! <lacht> ja. Also, war ich jetzt eigentlich draußen? Okay. Ja, also in meiner Perspektive war er raus. So. Simon, JustCraft, aussteigen aus euren Fahrzeugen. Und komm mal hier auf die Brücke. Also, die Zahlen, die wir vorhin hatten: JustCraft hatte die größere und Judy hatte die größere. Das heißt, Judy nimmt JustCrafts Fahrzeug. Ach du Schein. Und Leon nimmt Simons Fahrzeug. Oh Gott, okay, wir, müssen well. natürlich, wir müssen natürlich auch noch einen letzten Platz definieren. Das war mir klar, das passiert. So, nicht. ihr kriegt natürlich keine Zeit, um euch an, an die Fahrzeuge zu gewöhnen. Es geht los in 3, 2, 1. Just ich immer, 6 drücken, immer 6 drücken, immer 6 drücken. <lacht> nee, das Nein. war aber nicht so. Was ist das eigentlich? Hallo, warum, sta so. warum startet der eine schon? Oh, no. Das war's. Ich hab gesagt, los! Ich hab gesagt, los! Ja, damit ist äh, Juli schon raus. Es steht jetzt 3 zu 2 für Leon. Alter, hat das Ding auch Power? Das musst du jetzt rausfinden in der nächsten Runde. 3, 2, 1, go! Go! Ich kann wieder auffahren! So, ich oh, Angriff von Leon! Ui! Und! Ui! Oh, Judy! Oh! Nicht raus! Hä? <lacht> Judy steigt erstmal aus! <lacht <lacht> und, nein, ich hab, ich hab nicht eh gedacht! Ich hab nicht eh gedacht! raus! Hm, Judy ist wieder raus! Ja, das ist halt kompliziert, Der wenn man Test, nicht mit Man muss sich dran erinnern. 3, 2, 1, Go! Alter, das Ding hat 0,0 Power! Ja, die hab ich vergessen, die so. Mal sehen, was es jetzt hier wird. Oh oh, ja. oh, oh, oh, wieso ich? Juli wird wieder oh, ich umgekippt. Du auf. Ey, ja, aber. Ja, es ist wirklich so. Keiner hat wirklich die Power, um wen rauszuschieben. So, ja, jetzt. Juli konnte sich wieder aufstellen jetzt. und geht auf Angriff. <lacht> das passt aber. Alter, das, das Ding hängt auch nicht, Mann. Was ist das? Muss. <lacht> Die, Ram oh, Juli nee, so. die Rampen sind natürlich gefährlich. Wenn man da irgendwie seitlich dran kommt, dann kippt man gleich um. Junge Vater. Oh, Kann ich nicht und, mit Und uh. äh, raus. Stiegen. Damit war das jetzt. Wir haben unsere Platzierung. Auf dem letzten Platz haben wir Judy, der Alter. nicht ein einziges Ding die ganze Runde gewonnen hat. Auf dem dritten Platz haben wir Leon, der jetzt die letzten drei Runden für sich entscheiden konnte. Auf <lacht> dem zweiten Platz haben wir Justcraft, der hier bei den einzelnen Runden nicht so ganz glänzen konnte. Und Simon, ja, den unangefochtenen. Jetzt, jetzt hier den unangefochtenen Sieger. Simon. Geht's so. jetzt Glückwunsch. Ähm, danke, danke, liebe Leute, danke. Nein, nein, ja, das war, das waren jetzt eine yeah. 5 Sekunden Fame. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder dazu. Äh, lasst gerne ein Like da. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ciao. <lacht> <lacht> <lacht>